Hallo Leute, hier ist wieder euer Streunikater und heute teste ich mal die neueste Beta-Version von Starbound, die Furious Koala. Klingt einfach zu lustig. Ich gehe auf Singleplayer und stelle fest, es gab einen Character-Vibe, also alle meine Leute sind weg. Aber war klar, das Spiel ist sehr Alpha, nennt sich Beta inzwischen, aber stimmt irgendwie nicht so ganz. Ja, wer das Spiel noch nie gesehen hat, äh, hier sind wir bei der Character Creation. Es gibt also sechs verschiedene Rassen. Mensch, dann gibt's Avian, das sind Vogelmenschen. Die Apex sind Affenmenschen. Die Floran sind Pflanzenmenschen. Dann haben wir die Hylottls, das sind irgendwie so fischartige Lebewesen. Und die Glitch, das sind so Roboter. So okay. ziemlich alle Arten. Halten alle anderen Arten in erster Linie mal für Nahrung. Man kann sich aber mit allen unterhalten und sie sagen dann, ach, also so... so Pflanzen habe ich schon gehört, die dann sagen, ach, für einen Menschen bist du eigentlich ganz in Ordnung, dich muss man ja überhaupt nicht essen. Gut. Hier sehen wir die Geschlechterauswahl. Im Fall vom Roboter, vom Glitch, ist das natürlich Stecker und Steckdose. Die Pflanzen, die Florence, haben blaue oder rote Blume. Alle anderen männlich und weiblich. Schön finde ich, dass es jetzt schon rassenspezifische Sachen gibt. Nicht, dass ich Rassist wäre, im Gegenteil. Aber zum Beispiel hier beim Affenmenschen heißt es eben Fur Color, also Pelzfarbe. Beim Vogelmenschen ist Feather Color und Plumage, also die... ...Feder... also es Gefieder und Federfarbe. Beim Menschen halt Skin Color und Hairstyle. Hier haben wir Fins, also das... Das ist für mich so der Hinweis, dass das Fischwesen sind. Die sind mir aber immer noch zu unsympathisch. Ich habe bisher einen Menschen und einen Apex gespielt. Ich glaube, diesmal teste ich mal Florence. Wie man sieht, die männlichen und weiblichen Unterschiede naja, basieren auf minimalen Unterschieden in den sekundären Geschlechtsmerkmalen. Ja, ich bleib bei Floren. ich hau ein paar mal auf Randomize. Äh, mal sehen, ob ich einen finde. Bei den Florens sind tatsächlich die weiblichen irgendwie... Also alle sehen weiblicher aus, deswegen ist jetzt gerade mein Gedanke, vielleicht spiele ich mal einen weiblichen Charakter. Macht ja wie gesagt optisch kaum einen Unterschied. Nur bei denen wirklich männlichen hinzubekommen, ist glaube ich schwer. Okay, dann spielen wir halt eine Florine. Testen wir einfach mal alles durch. Skin -Color. Gut, Pflanzenwesen. Ja, bleiben wir mal so wissenschaftlich, wie es bei so einem Spiel möglich ist und sagen Hautfarbe natürlich Grün, um vernünftig Photosynthese betreiben zu können. Foliage, das äh, Laub, das ist also die Frisur. Gibt's ganz interessante Auswahlmöglichkeiten. auch riesige Rose. Mhm. Erdbeere. Ja, braune Blätter. Ah, oh, das ist ganz nett. Oh, das ist ein bisschen zu futuristisch. Hier irgendwie so... Blüte am Kopf. Ah, das kennen wir irgendwo als Naruto-Fans. Von einem der größten Gegner. Eine fleischfressende Pflanze als Kopf. Hier geöffnet, okay, noch besser. <lacht> Irgendein Gemüse. Bohnenschote. Das ja, ist alles ganz interessant. Ach das, ja, das ist... ...radelnussartig, das gefällt mir. Shirt, okay, ist also auch irgendwie immer... ...was Pflanzliches dabei spricht mich jetzt alles nicht so besonders an, was aber wenig macht, weil man sehr schnell Rüstung konstruiert für den Charakter und dann meistens das ohnehin nicht mehr sieht. Hands ist jetzt hier mehr so, die meisten sind mehr so Lendenschutz-Charakter. Ja, machen wir doch eine ganz einfache Hose. Personality, die Persönlichkeit, wird in Starbound ausgedrückt durch die Art, wie die Beine gestellt werden. Das ist eine interessante Sache. Also Personality, das ist jetzt irgendwie so mutig und sich den Gefahren entgegenstellend. Hier haben wir irgendwie so komischer Cowboygang äh, oder auch unsicher. Und hier so, ach ich bin das kleine Mädchen. Ganz gerade, das ist... Meiner Meinung nach eine Personality, die für die Roboter ganz gut wirkt, aber jetzt nicht für die Pflanzen. Hm. Wo ist der Unterschied zwischen dem und dem? Okay, ich nehme, das ist glaube ich was relativ normales. Die Laubfarbe, okay, das ist also die Haarfarbe sozusagen, aber offensichtlich ist das Laub hier auch Schulter, Polster, Füße und ähnliches. Ja, das braun war eigentlich, oh, oder Herbstfarben, das ist auch nicht schlecht. Die Flower Color, wo auch immer das ist, es könnte jetzt irgendwas mal sehen, wenn die Hose wegfällt, ob die Flower da drunter ist, nee Das ist ein Teil vom Shirt, das kann sein, auch nicht. Aber das ist irgendwie besser. Achso, das ist wenn man wirklich eine Blume am Kopf hat. Ja, dann ist das hier die Flower Color, okay. aber ja, wobei das vielleicht ganz interessant wäre. Also suchen wir doch mal nochmal eine andere Frisur. Ja. Hier auf das Ja, gut, so. ja mir. Ah, okay. Es gibt neue Settings. gab's es, glaube ich, vorher nicht. Normal heißt, man verliert 30% der Pixels. Das ist die Währung in dem Spiel äh, beim Tod. Hardcore, man verliert Pixels und droppt alle Items beim Tod. Und wenn man das Vermutlich, wenn du stirbst, ist dein Charakter weg. Ich glaube, ich bleibe einmal normal, dass die anderen beiden sind dann doch etwas schwer. Schön ist auch, dass die Namensgenerierung krassenabhängig ist. Also hier haben wir Deathfinger, der Todesfinger, Death Ghost Dancer. Die meisten haben tatsächlich Ape Leader Okay. Das heißt, der Name sagt schon, dass derjenige was gegen die Apex hat. Fire Roaster, Green Puller, Land Eater, okay... Tree Racer... Hm Bird Trinker, offensichtlich ein Feind der Vogelmenschen... Petal Stabber... Ich denke, das ist alles irgendwie... Sap Roaster, das klingt doch interessant... Also Harz... Äh, Röster. Mhm. Okay... Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was am Anfang passiert. Beim Start eines Spieles beginnt man normalerweise auf seinem Raumschiff und bekommt eine Quest. Gut, ich bin auf eine Honorable Hunt, auf, auf eine ehrenhafte Jagd. Mein Schiff hat kein Benzin mehr in Orbit eines unbekannten Planeten. Bevor wir uns um die Suche nach Benzin kümmern oder Treibstoff, äh, suchen wir erstmal nach einem Meta-Manipulator. Im Schrank des Schiffs, hier ist der Schrank. Gegenstände benutzt man mit E. Man sieht außen am Schiff die Pflanzen, also typisch Floran. Äh, hier ist äh, ein Tech- und 3D-Printer-Terminal. Hier eine Tür zum Fuel und zum Pilotensitz, mit dem man zu anderen Planeten im Sonnensystem und außerhalb des Sonnensystems navigieren kann. Aber wir sollen ja erstmal zu unserem Schrank gehen und uns dort den Matter Manipulator holen. Der ist am Anfang sehr wichtig. Text sagt manipulates anything that matters. Das ist schwer lustig zu übersetzen. Außerdem eine Taschenlampe, ein paar Getreidesamen, ein zerbrochenes Venus-Schwert mit 4 Schaden pro Sekunde, 3 Schaden pro Schlag, also etwas schneller als ein Schlag pro Sekunde. In die linke Hand. Fucking und Nochmal Samen für Honnebus okay, eine gute kalziumquelle. Wir haben wir Getreidesamen und somit die erste Quest bestanden. Wir haben die beta Manipulator genommen. Jetzt müssen wir den Planeten nach Treibstoff absuchen. Um da unten zu überleben brauchen wir Werkzeuge und um diese Werkzeuge zu produzieren brauchen wir einen Crafting Table, eine Werkbank. Ist sehr an Minecraft und Terraria angelehnt, das merkt man auch im ganzen Spiel, aber es ist doch ein etwas anderes Spiel. Näher an Terraria. Ich glaube auch, die Developer stammen aus dem Terraria-Team und haben das hier nochmal so als zweite Version aus dem Boden gestampft. Okay, wir benutzen die Teleportationsplattform, um runterzukommen. Hier das Schwert. Gar nicht mal schlecht. Aber ist natürlich eine Anfangswaffe. Mit E aktivieren wir den Teleporter und können damit auf den Planeten warpen. Home können wir auf jeden beliebigen Planeten setzen und dann jederzeit dorthin zurückkommen.